Äh, denn viele haben mich gefragt, was hat es eigentlich denn mit Macht und mit Gewalt auf sich. Und ähm, Jetzt, wo auch auf internationaler Bühne Dinge stattfinden, die man als Gewalt oder als machtvoll einstufen kann, so erleben wir Macht und Gewalt im Alltag. Äh, einige Formen sind uns davon geläufig. Wenn jemand jetzt dich prügelt, dann würdest du sagen, okay, das war unerlaubte Gewalt. <lacht> genau, und ähm, wenn dich jemand äh, gesetzlich zwingt, etwas zu tun, empfindest du die Gewalt möglicherweise nicht. Ähm, es sei denn, du bist mit dem Gesetz nicht einverstanden und wurdest nicht gefragt. Ähm, es gibt so viele Formen von Gewalt, die auf uns wirken, und in diesem Video werde ich eine kleine These aufstellen. die These lautet, oder die Fragestellung besser, könnte es sein, dass wir allesamt uns fühlen wie Vergewaltigungsopfer. Jetzt gibt es gibt Leute, die würden sagen, hey, kannst du mal bitte das Thema Vergewaltigung nicht verniedlichen? Nein, das will ich auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Im, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sind damit viel krasser befasst, als wir uns das selber eingestehen mögen. Genau, und darum geht es heute in diesem Video. Ich freue mich auf euch und los geht's. falschen Knopf erwischt. Ähm, Macht, Gewalt und Bewusstsein. Ja, Fortsetzung des Videos zum Thema Macht, was hier bis vor kurzem auf also vor kurzem auf diese Kanäle gekommen ist. Und äh, egal ob ihr jetzt das gerade auf YouTube seht oder ob ihr das gerade auf Facebook zieht, ich bitte euch ähm, Abonniert euch den Kanal, bzw. die Seite, damit ihr kein Video verpasst, was kommt. Denn ähm, wie manche von euch schon wissen, ähm, ich behandle hier Themen, wichtige Themen, Themen des Alltags, Themen der persönlichen Entwicklung, die im Grunde genommen jeden was angehen. Und ich betrachte sie aus der Perspektive von Psyche, von Emotionalität, Manchmal und für manche Leute aus der Perspektive von Spiritualität. Das ist eine Frage, wie du das Wort spirituell definierst. Genau. Und heute geht es um die Fortsetzung des Themas Macht und Bewusstsein. Und der Titel lautet Macht und Gewalt und Bewusstsein. Genau. Was bedeutet das? Und was ist Gewalt für dich? Das Thema Gewalt ist ein sehr heikles Thema. Ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass Gewaltausübung verboten ist. Und erstmal scheint mir das bis heute irgendwie noch schlüssig zu sein, wobei ich natürlich bestimmte Formen der Gewalt im Kopf hatte. Ja? Ähm, wenn ich Hausaufgaben aufbekommen habe in der Schule, habe ich das nicht als Gewalt empfunden. Obwohl gewaltig mit mir umgegangen wurde, wenn ich die Hausaufgaben nicht abgeliefert habe. Und ich habe dann gelernt, man hat sich bestimmten Formen der Gewalt zu beugen. Das ist ganz banal, oder? Und hey, da würde ich sagen, das ist doch keine Gewalt. Naja, was ist denn Gewalt? Also, Gewalt bei Wikipedia, von Wikipedia kann man halten, was man will, aber ähm, und, und viele Dinge werden da auch sehr tendenziös äh, bewertet, aber es gibt für einige Definitionen doch mal so den allgemeinen Stand wieder auf dem man sich öffentlich vielleicht noch so ein bisschen einigen kann. Also, in Wikipedia steht, als Gewalt von Althochdeutsch, Waldharren, stark sein, beherrschen, werden Handlungen und Vorgänge und soziale Zusammenhänge bezeichnet, in denen oder durch die auf Menschen, Tiere oder Gegenstände beeinflussend, verändernd oder schädigend eingewirkt wird. Also verändernd oder schädigend. Schädigend ist nur eine Option. Also es ist auch schon verändernd, beeinflussend verändernd. So, ich lese mal nicht alles, das wird so zu lang, das könnt ihr selbst mal nachlesen. Wikipedia unter dem Thema Gewalt. Im soziologischen Sinn ist Gewalt eine Quelle der Macht. a ah, Okay, da sind wir jetzt beim Thema Macht wieder angekommen. Ihr erinnert euch, wer die Folge noch nicht gesehen hat, ähm, schaut sie euch nochmal an. Das Thema Macht ist absolut relevant. Genau, Bewusstsein und Macht hieß das andere Video. Also, ähm, im soziologischen Sinne ist Gewalt eine Quelle der Macht. Im engeren Sinne wird darunter häufig eine illegitime Ausübung von Zwang. Verstanden. Genau. Also, viele Leute denken sofort bei dem Thema Gewalt und Vergewaltigung sofort an sexuelle Misshandlung. Ähm, und das ist ein spezielles Thema, ein spezielles Thema, von dem wir wissen, dass es tiefe Wunden in das emotionale und körperliche Wohlbefinden eines Menschen reißen kann, wenn gegen seinen Willen sexuelle Handlungen vorgenommen werden. Ähm, genau, und wir haben dies in unserer Welt relativ scharf verurteilt. Manchen geht die Schärfe durchaus noch nicht weit genug und ich finde es verständlich, denn. Solche Gewalt zu erleben, kann so tiefgreifende Veränderungen in dem Fortlauf eines Lebens beinhalten, dass man hier noch viel aufmerksamer hinschauen müsste, nicht nur auf die Bestrafung der Täter, sondern auch im Hinblick auf die Fürsorge der, denen es widerfahren ist. Beides ist erforderlich. Und wenn wir wissen, dass diese Form von Gewalteinwirkung, und es ist eine Form der Gewalteinwirkung, auch auf Ebenen stattfindet, die wir nicht als sexuell bezeichnen. So, kleiner Einschub. Was ist Sexualität? Im medizinischen Sinne ist das ganz einfach. Ja, das sind unsere Fortpflanzungsorgane. Und ähm, wir wissen aber schon, denn sonst wäre das Thema Vergewaltigung ja gar nicht dramatisch, dass, was an unserem Leib passiert, eben auch Dinge in unserer Seele auslöst. An unserem Leib passierende Dinge lösen etwas in unserer Seele aus. Ja? Und das ist nicht zwingend ausschließlich mit der Sexualität verhaftet. Hat aus vielen Gründen da einen besonderen Level in unserer Welt, und Menschen, denen das widerfährt, die sind zum Teil aus ihrer Kraft und aus ihrem Vermögen, ihren Willen zu äußern, einfach herausgerissen. Ist ein weiteres Thema nochmal. Gewalt, Vergewaltigung, Gewaltausübung. Vergewaltigt ist man dann, wenn Gewalt auf dich ausgeübt wurde. So, Wir sind mit der Gewalt an einem echt fiesen Thema. Bei vielen hängt auch das Thema Leben und Tod mehr mit zusammen. Das merken wir immer dann, wenn es um Krieg, um Bandenstreitigkeiten, um körperliche Auseinandersetzungen Geht, dann haben wir Angst vor der Auswirkung von Gewalt. Es können in jedem Fall heftige Verletzungen entstehen. Und was wir meistens unterschätzen, ist die Auswirkung von Gewalt auf nicht nichtsexueller Ebene. Das heißt, wenn jemand verprügelt worden ist und muss sich als Unterlegener vom Schlachtfeld schleichen. Das hat Auswirkungen auf die Seele. Es gibt eine Verknüpfung zwischen Leib und Seele. Was mir am Leib passiert, passiert mir in der Seele. Deswegen, es ist ein kitzeliges Thema. Genau, Aber wir sollten auch auf die andere Seite der Gewalt schauen. Gibt es eigentlich Formen der Gewalt, die konstruktiv sein können? Und jetzt fange ich wieder mit einer Lappalie an. Wenn ich etwas für jemanden tue, zum Beispiel ihm helfe, beim Umzug einen Schrank die Treppe rauf zu tragen, dann ist das Gewaltausübung. Gewaltige Kraft. Ich wirke, ich gehe nochmal in die Definition, auf Menschen, Tiere oder Gegenstände beeinflussend, verändernd oder schädigend. Also wenn ich fallen lasse, geht der Schrank kaputt. Ähm, das hat alles was mit Gewalt zu tun. Also Gewalt ist gleichzeitig auch etwas Exekutives, etwas Durchsetzendes. Ich bringe es mal etwas näher auf den Punkt, wann wir das Gewaltthema und Konstruktivität zusammenbringen. Wir gehen üblicherweise davon aus, dass es eine Exekutivgewalt in unserem Land gibt, das wäre die Polizei zum Beispiel, die dafür sorgt, dass Menschen, die andere Menschen bedrohen, davon abgehalten werden. Und äh, dafür sind wir dankbar, für diese Form der Gewaltandrohung, beziehungsweise auch für diese Form der Gewaltandrohung. Ausübung. Und diese Menschen werden dafür trainiert, Gewalt auszuüben, zum Schutz anderer. Genau. Und jetzt kommt der nächste Teil. Und das ist erstmal super. ja. Das ist keinerlei Kritik. Alles, alles prima. Jetzt haben wir uns gleichzeitig daran gewöhnt, dass das in den Händen anderer liegt. Und ähm, wenn wir dabei zuschauen das anderen, wo an der, an der Ort Gewalt passiert, dann könnten wir eigentlich eingreifen und weil die Polizei nicht, gerade nicht da ist, anstelle äh, der Polizei hier mit Gewalt möglicherweise Gewalt beenden. Und jetzt ist die Frage, können wir das eigentlich? Können wir Gewalt so konstruktiv und so Bewusst ausüben, dass diese Gewalt konstruktiv ihr Ziel erreicht. Jetzt wird es komplizierter. Um das zu können, müssten wir in der Lage sein, mit Gewalt selber umzugehen. Autsch! Ja, du kannst zum Beispiel Kampftor Kampfsporttraining machen, du kannst... Was weiß ich, die Fechtkurs erlernen, Selbstverteidigungskurse gibt es. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo du lernen kannst, mit der Gewalt deines Leibes umzugehen und möglicherweise einzugreifen. So, Dafür müsstest du dir selber erlauben, Gewalt einzusetzen. Es gibt sogar gesetzlich eine Verpflichtung. Not, der Not abzuhelfen. Im Falle von beobachteter Gewalt ist dieses Abhelfen nicht zwingend. So, da gibt es jetzt viele Relativitäten. Ab wann tue ich was? Es gibt, ich gehöre nicht zu den supermutigen Menschen. Ich kenne supermutige Menschen, die schmeißen sich dann einfach ins Getümmel und machen das. Denke ich immer, wow. Ich bin neulich auch mutiger geworden, Ich stelle mich mal dazwischen und wenn ich was abkriege, ist das halt so. Aber dafür musste ich mir selbst die Freigabe erteilen, gewaltsam eingreifen zu dürfen. So. Und was hindert mich daran, gewaltsam einzugreifen? Ich kenne Menschen, die sagen, "Nee, Gewalt kommt bei mir überhaupt nicht in die Tüte. Mach ich nicht. Ich werde nicht zu einem Teil der Gewalt dieser Welt. Ich weiß, dass das in 100% ehrenhaftem Bewusstsein geschieht, eine solche Aussage. Und ich will sie auf jeden Fall erstmal respektieren und trotzdem füge ich ein Aber an. Und das habe ich eben auch schon begründet. Du kannst mit Gewalt möglicherweise anderer unrechter Gewalt ein Ende setzen. Und ja, so können auch Kriege entstehen. Das ist nicht gut, das wollen wir nicht, aber nicht bereit zu sein, Gewalt einzusetzen, heißt auch möglicherweise Gewalt an anderer Stelle einfach zuzulassen, es geschehen zu lassen und zum, zum Zuschauer zu werden. Ist das in Ordnung? Also haben wir möglicherweise an diversen Stellen die Verantwortung, Gewalt einzusetzen. Und das heißt, wir müssen uns selber die Erlaubnis geben, Gewalt einzusetzen, wenn wir der Meinung sind, an Stellen des Unrechts eingreifen zu müssen. Soweit so gut. Aber für viele Menschen stellt genau diese Erlaubnis eine riesige Schwelle dar. Und jetzt frage ich, woran liegt das? Mir hat mal jemand gesagt, ich mache sowas nicht, ich greife auf keinen Fall an solcher Stelle ein, weil dann kriegt man nur noch einen auf dem Hintern dafür, dass man sich eingemischt hat und dass es nicht angemessen war. Angst vor Strafe. Angst vor Strafe für die Ausübung von Gewalt, egal wie gut sie gemeint war. Das kann passieren. Das ist das Risiko. Und wenn ich das Risiko nicht bereit, ein, ein, bereit bin einzugehen, kann ich solche Gewalt nicht einsetzen. Ganz klarer Fall. Und es gibt Menschen, die kenne ich auch, bei denen stülpt sich das Innere nach außen. Denen wird schlecht, bei den Gedanken wird ihnen übel, überhaupt daran zu denken, Gewalt einzusetzen. Überhaupt nur daran zu denken, es geht noch gar nicht um die Gewalt selber, es geht nur um den Gedanken. Und die können nur angewurzelt stehen bleiben im Anblick der Gewalt. Sie verharren in einer Art Schockstarre. Und jetzt komme ich zu so einem ganz sensiblen Übergang. Solches Verhalten, solche Erstarrung, sagt man Vergewaltigungsopfern nach. Und ich wage jetzt mal eine, eine Aussage. Wir haben alle das Erlebnis von Vergewaltigung bereits hinter uns. Ich möchte diese Vergewaltigung an dieser Stelle mal ganz bewusst nicht mit diesem sexuellen Thema mischen, weil das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte trotzdem dieses Wort benutzen und auch die Dringlichkeit dieses Wortes. Also ich behaupte mal, wir sind alle Betroffene von Vergewaltigung. Wir haben keine Vorstellung davon, wie unser Leben verlaufen wäre, hätten wir das nicht erlebt. Wir haben von klein auf gelernt und zwar mit der Muttermilch aufgenommen, dass es ganz normal ist, dass es andere gibt, die Gewalt über dich haben, die ihre Macht über dich ausüben und es ist, so nennen wir das, klug, darauf so zu reagieren, wie die anderen das wollen. Da ist eine Schwelle in uns, die fürchtet Strafe die fürchten Nachteile, wenn wir unsere eigene Gewalt zu uns lassen und anfangen, sie anzuwenden. Viele Leute bemängeln, dass so viele Dinge auf der Erde passieren, auf in unserer Welt, jetzt hier auch in Deutschland passieren, wo sie sagen, das darf doch so gar nicht sein. Warum tut denn da niemand was? Aber wer soll es denn tun? Wir haben ja alle Angst davor, etwas zu tun. Weil wir haben Angst, unverhältnismäßig zu sein. Wir haben Angst, bestraft zu werden. Wir haben Angst vor allem Möglichen. Wie sollen wir denn anfangen, etwas zu tun, wenn wir davor Angst haben? Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir anfangen wollen, einzugreifen in diesen Zyklus aus Schmerz und Gewalt... dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen uns ermächtigen, Gewalt auszuüben. Nicht Gewalt zur Zerstörung, aber Gewalt, die anderer Gewalt, anderem Unrecht deutlich etwas entgegensetzt. Und es ist völlig egal, ob du das mit Worten machst. Worte werden auch immer weiter zensiert. Man darf einige Worte gar nicht mehr benutzen, die sind jetzt verboten. Oder ob du es mit deinen Emotionen machst, oder ob du es mit deinem Leib machst. Wenn du deutlich machst, ausdrücklich deutlich machst, dass dir etwas wichtig ist, und das gehört jetzt geändert, dann wird man dich als gewaltbereit empfinden. Und das weißt du. Gewalt. Habe ich Bock auf Gewalt? Nein, habe ich nicht. Überhaupt nicht. Und gleichzeitig weiß ich, aber es ist nötig. Es ist nötig, wenn ich etwas verändern will, kraftvoll mein Recht, mein Bewusstsein und alles, was ich bin, in die Hand zu nehmen und in die Welt zu stellen. offensichtbar für alle. Und auch wenn mein Rating dabei runtergeht und was weiß ich noch, was mir alles passieren kann, wenn mir, äh, wenn mir die... Wenn, wenn mein Haus durchsucht wird, was weiß ich, was ist allen möglichen Leuten schon passiert, weil sie sich für ihre Sichtweise eingesetzt worden, weil wir eben keine Meinungsfreiheit in unserer Welt haben. Weil wir keine Handlungsfreiheit in unserer Welt haben. Wir trauen uns das ja selber gar nicht mal zu, dass wir in der Lage sind, einzuschätzen, wann die Gewalt, an welcher Schwelle sie ein, einzuschätzen, einzusetzen und angemessen zu nutzen ist. Wie wollen wir denn da rankommen? Ich möchte euch einladen, lasst uns das gemeinsam üben. Lasst uns gemeinsam üben, uns unsere Gewalt zur Veränderung dieser Welt zurückzuholen. Lasst uns üben, die gemeinsam einzusetzen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was geht, was geht nicht. Wir brauchen uns dazu gegenseitig, das können wir nicht alleine machen. Das können wir nicht in der Separation, das können wir in der Gemeinschaft lernen. Und ich lade dich jetzt einmal mit folgendem Satz zu experimentieren. Der Satz lautet, ich habe mich selbst ermächtigt und übe Gewalt aus. Fühl mal in diesen Satz rein, was macht er mit dir? Ich habe mich selbst ermächtigt und übe Gewalt aus. Schüttelt sich alles in dir? Oder denkst du, ja genau, das muss ich auch tun. Und ich habe auch meine Maßstäbe der Angemessenheit in mir. Ich weiß, mir ist noch nicht alles passiert, was mir passieren kann und weiß nicht, wie ich in welcher Situation handeln werde, aber ich habe eine Vorstellung davon, wie angemessene Gewalt gegen Unrecht aussehen könnte. Ich habe mich selbst ermächtigt und übe Gewalt aus. Wenn das zu einem friedensvollen Satz in dir wird, zu einem Satz der Liebe und der Hingabe, ich habe mich selbst ermächtigt und übe Gewalt aus. Kein Satz der Rechtfertigung für irgendwas, sondern ein bewusster Satz. Mir ist bewusst, dass ich Verantwortung trage in dieser Welt und deswegen übe ich Gewalt aus. Ja. In der Gemeinschaft üben. Sucht dir Menschen, mit denen du dich verstehst. Übe, Gemeinschaft zu machen. Bei uns geht es auch wieder los. Nächste Woche, am Wochenende, geht der nächste Emotionskurs los, der NET Practitioner. Da üben wir, mit solchen Dingen umzugehen. Da üben wir die Kraft, die unsere Emotionen uns entfesseln können, kennenzulernen und in eine Relation zu bringen. In einer Relation, wo sie den Menschen um uns herum hilft und nützt. Und das ist zunächst mal relativ unspektakulär, also hat nichts mit großen Gewalttaten zu tun, sondern einfach erstmal, ich spüre meine Kraft, ich wende sie an und ich traue dir zu, dass du mich aushältst. Sieben Emotionen gibt es da zu lernen und ich freue mich auf jeden von euch, jede von euch, die dabei ist. Uh, lasst uns dieser Welt etwas zurückgeben, was wir empfangen haben. Lasst uns Gesundheit, Wahrheit und Recht, Gerechtigkeit in Wahrheit in diese Welt bringen. Das ist eine Aufgabe. Und das ist unsere Verantwortung. Und ich freue mich total, wenn ihr dabei seid und freue mich über jeden Menschen, der sich dazu stellt, bewusst stellt und an dieser Stelle auch nicht um Erlaubnis fragt, sondern sagt, mir ist bewusst, welche Verantwortung ich trage. Und deswegen, ich habe mich selbst ermächtigt und übe Gewalt aus. Ich danke euch. Bis bald.